Ja, nach vier Jahren äh, Abwesenheit auf einer internationalen Messe freuen wir uns jetzt hier in Frankfurt zu sein mit dem kompletten Team und äh, viele unserer Kunden zu treffen, die wir seit langem nicht gesehen haben und persönlich auszutauschen, das ist uns ganz wichtig. Meiner Meinung nach äh, wird trotz Digitalisierung äh, Geschäfte immer noch von Menschen gemacht und äh, sind Geschäfte natürlich auch von Vertrauen geprägt und das geht nur im persönlichen Gespräch um äh, Lösungen zu finden und dafür sind wir da. Wir sind natürlich mit unseren Expert-Kits immer Problemlöser des Kunden und äh, deren Werkstätten und, und äh, Partner. Und wir haben viele neue Expert-Kits und Reparaturlösungen für die Werkstatt. Wir haben aber auch unser neues Sortiment äh, Freizeit-Camping. Autozubehör, wo wir viele neue interessante Produkte haben, die auch in die neuen Trends passen.